Guten Tag! Der heutige Screencast wird sehr sehr kurz. Vorgestellt werden soll die universelle Suche, die allgemeine Suche in MoosDB. Normalerweise muss man, um eine Suche in MoosDB durchzuführen, erst einmal dahin navigieren, wo man suchen will. Das heißt, wenn ich eine Sammlung suchen will, dann muss ich erst zur Sammlung navigieren und kann dann im entsprechenden Suchfeld suchen. Bei Objekten dasselbe, nur dass ich hunderte von Suchoptionen habe. Ich habe aber auch eine Volltextsuche. Wenn man über alle seine Daten suchen möchte, dann ist das auch möglich. Es ist möglich, entweder über einen Klick oben auf das jeweilige, den jeweiligen Titel der Seite oder durch einen Klick auf das Kreissymbol oben rechts. Das Kreissymbol ist nebenbei immer farblich gekennzeichnet. Wenn man zum Beispiel auf einer Objektseite ist, ist es blau. Wenn man auf einer Sammlungsseite ist, ist es Limettenfarben, grün-gelb. Bei Objektgruppen ist es dunkelgrün. Auch hier durch einen Klick darauf erscheint oben ein Suchbalken. Dieser Suchbalken Fragt im Hintergrund oder durch das Tippen im Suchbalken werden im Hintergrund all die Suchschnittstellen abgefragt, die es für die verschiedenen Bereiche gibt. Also Sammlung, Objektgruppe, Objekt. Wenn ich zum Beispiel nach Frau suche, dann sehe ich alle Objektgruppen zum Thema Frau, zu denen ich Zugriff habe, alle Objekte oder Objekte bis zu fünf. Die universelle Suche ist immer auf bis zu fünf Einträge beschränkt. Bis zu fünf Objektgruppen, bis zu fünf Objekte, bis zu fünf Orte, die Frau im Namen tragen, Personen und so weiter. Hier wäre mit Schlagworten dann schon Schluss. Wenn ich zum Beispiel einen Zugriff zu einem Leihverkehr hätte, dann würde der mir hier auch angezeigt. Es wird eben über alles, zu dem man Zugriff hat und für das es allgemein in MoosDB eine Suchfunktion gibt, darüber gesucht. Man kann jetzt in dem hier aufgehenden Overlay entweder oben auf die Titelzeile klicken, dann kommt man zur entsprechenden Suchseite oder direkt auf die vorgeschlagenen Einträge. Das heißt, wenn ich zum Beispiel auf Objekt klicke, dann käme ich zur, zur Objektübersicht und es ist schon voreingestellt. Volltext Frau ist als Suchbegriff gesetzt. Genauso, wenn ich Suchen nach Frau suche und dann auf Objektgruppe klicke, dann ist hier auch schon der, die Suche nach Frau bei der Objektgruppensuche eingestellt. Wenn ich dagegen unten auf einen hier in der jeweiligen Einträge im Aufklappmenü klicke, zum Beispiel Ansichten einer Frau mit Brosche und Schleife, dann kann ich direkt zur jeweiligen Eintragsseite, also zur Objektgruppenseite, zum Objekt und so weiter gelangen. Die universelle Suche hat eine Einschränkung, die nicht unerwähnt gelassen werden sollte. Und das ist, dass Objekte nur darüber gesucht werden können, wenn man sich gerade nicht auf einer Objektseite befindet. Das heißt, wenn ich jetzt, wo ich im Bereich Objekt bin, also oben rechts, blau ist, auf das Plus klicke und auf das Suchsymbol klicke, und dann nach Frau suche, da werden mir hier Objekte nicht angezeigt. Das liegt an der, an der dahinterliegenden Logik für das Speichern von Suchabfragen bei Objekten. Ansonsten kann die Suche dadurch, dass sie eben nur ein Suchfeld hat, die vielen verschiedenen Suchmöglichkeiten der Objektsuche nicht abbilden. Das heißt, bei Objekten wird immer die Volltextsuche durchgeführt. Sie bietet aber auf jeden Fall einen schnellen Einstieg in die verschiedenen, äh, in die verschiedenen Bereiche, zu denen man Daten in MoosDB erfassen kann. Und führt, wenn man nicht ganz genau weiß, welche Art von Eintrag man sucht, relativ schnell zu einem, zu mindestens einem Überblick, wenn nicht einem Ergebnis. Soweit zur allgemeinen oder universellen Suche und damit vielen Dank für heute.